Herzlich willkommen, sehr verehrte Gäste. Schön, dass Sie es bis hierhin geschafft haben. Sie haben sich das 10-Minuten-Informationsvideo von unserem Centurion-Club näher angeschaut und sind soweit interessiert, dass Sie sich nun auch diese sehr ausführliche Information zum Thema Bitcoin und dem BitClub-Network näher anschauen möchten. Und deswegen begrüße ich Sie recht herzlich zu dieser ausführlichen Information zum Thema Bitcoin und Bitcoin-Mining. Der Centurion Club ist eine sehr exklusive Gemeinschaft, in der Sie nur Mitglied werden können, wenn Sie durch ein bestehendes Mitglied dazu eingeladen werden. Also, Gratulation! Irgendjemand hält also große Stücke auf Sie und gönnt Ihnen diese hochexklusiven Informationen. Kommen wir nun also zu den Themen in dieser heutigen Präsentation. Es geht um das Thema Bitcoin als solches, um das Thema Sicherheit für Ihr Vermögen, um Bitcoin-Mining. So vervielfachen Sie Ihre Bitcoins, wenn Sie es denn möchten. Was macht der Bitclub? Und verdienen Sie jeden Tag Bitcoins? Die erste Frage, die sich sicherlich der eine oder andere stellt, ist mein Geld heute noch sicher? Und viele, viele Schlagzeilen da draußen sorgen für Furore und leider Gottes wissen viele Menschen draußen gar nicht Bescheid über die aktuellen Entwicklungen. Alleine durch diese Veröffentlichung in der FAZ im Januar des Jahres 2016 hat unser Finanzminister Herr Schäuble über 2000 Milliarden Euro der deutschen Sparer als Sicherheit für die EU-Banken zur Verfügung gestellt. Hiermit ist definitiv bereits von den deutschen Politikern die rechtliche Grundlage geschaffen worden, dass, wenn irgendeine europäische Bank in finanzielle Schieflage gerät, auf die Gelder, sprich auf die Sparguthaben der deutschen Sparer zugegriffen werden darf. Schauen wir doch einfach einmal, was in Griechenland passiert ist. Du bist Grieche und hast auf deinem griechischen Konto 5 Millionen Euro liegen. Dann darfst du dir auch nur 70 Euro pro Tag abholen, wie jeder andere Grieche auch. In Zypern sind hunderte von Millionen einfach den Sparern entwendet worden, genauso wie hier in Italien. Kleinanleger, die in Masse einfach enteignet werden, weil die Bank dahinter Fehler gemacht hat. Das sind alles Dinge, die mittlerweile die Presse beherrschen und wir tun gut daran, für uns selber und auch für die Menschen, die wir mögen, so ein kleines bisschen cleverer zu sein, ein kleines bisschen vorzubeugen, um im Falle des Falles nicht zu den Verlierern zu gehören. Eine Lösung, und ich betone da extra eine Lösung und nicht die Lösung, denn es gibt für solch komplexe Themen wie finanzielle Sicherheit sicherlich nicht immer nur die einzig wahre Lösung, ist zum jetzigen Zeitpunkt das Thema Bitcoin. Eine digitale Währung, die unabhängig ist, die der Menschheit gehört, die anonym ist, die dezentralisiert funktioniert, sprich von keiner Behörde, von keiner Regierung gesteuert und kontrolliert wird. Sie ist modern, sie ist zukunftsorientiert. Sie ist unfassbar dynamisch und die Nachfrage, Bekanntheitsgrad und Akzeptanz steigt und steigt und steigt jeden Tag. Der Bitcoin, liebe Gäste, ist die digitale Währung. So wie es viele Social-Media-Plattformen gibt, so gibt es jedoch nur ein Facebook. So wie es viele Suchmaschinen gibt, so gibt es jedoch nur ein Google. Der Bitcoin ist das Facebook, Apple, Google der digitalen Währungen. Jede andere digitale Währung wird immer im Verhältnis zum Bitcoin gehandelt. Wir sind der US-Dollar der Kryptowährungen. Die Frage, die sich viele Menschen heute noch stellen ist, wie kann man Bitcoins heute verwenden? Ich hatte vor kurzem einen Banker zu Besuch und er sagte dann, ja, aber das Problem ist halt, wenn ich heute mit Bitcoin bezahlen möchte, dann muss der Empfänger ja auch ein solches Bitcoin-Konto haben. Ich habe dann einfach mal in meine Tasche gegriffen und habe ihm diese Visa-basierte Debitcard von Xapo gezeigt und der Herr war schier aus dem Häuschen. Die meisten Menschen wissen noch gar nicht, dass es heute ganz, ganz viele Onlinebanken, sogenannte Exchanges gibt, wo sie sich vollkommen kostenfrei ein Online-Konto anlegen können. Für dieses Bitcoin-Konto bestellen Sie sich dann eine solche Visa- oder Mastercard-basierte Debitcard und haben damit die Möglichkeit, jederzeit an jedem Geldautomat Geld in Bar abzuholen. Somit können Sie rein faktisch nun alles mit Bitcoin bezahlen: Ihre Flugreise im Internet, Ihren Kaffee beim Starbucks, einfach alles. Viele Interessenten, mit denen ich über Bitcoin spreche, fragen mich nach der Sicherheit und der Technik dahinter. Ich erkläre das dann immer gerne anhand eines Beispiels. Schauen Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie heute zum Beispiel durch einen Hacker jemanden die Bitcoins stehlen wollen, dann könnten Sie das theoretisch tun, wenn Sie gut sind, wenn Sie an die Zugangsdaten kämen, was extrem schwierig ist, aber stellen wir uns einfach einmal vor, das würde Ihnen gelingen. Dann würden Sie jetzt als Beispiel meine 1000 Bitcoins stehlen und hätten diese dann bei sich auf Ihrem Desktop und könnten sich jeden Tag anschauen. Sie sehen dort eine Zahl. Das ist alles. Das ist genau das gleiche, als wenn Sie die Mona Lisa klauen würden. Die können Sie sich ins Wohnzimmer hängen und können Sie sich jeden Tag anschauen. Aber sie ist unverkäuflich und so ist es bei den Bitcoins auch. Das heißt, die Bitcoins, die werden abgesichert in der sogenannten Blockchain. Das ist ein offenes Kontobuch und da wird jede einzelne Transaktion verbucht und von Millionen einzelnen Computern werden diese Transaktionen verifiziert. Das heißt, wenn sie mir jetzt meine Bitcoins gestohlen haben, dann können sie mit diesen Bitcoins nichts anfangen, weil das gesamte Mining-Network weiß, dass diese Bitcoins dir nicht gehören und deswegen wirst du sie nie verwenden können. Und das ist halt ein riesengroßer Sicherheitsaspekt, den diese Bitcoin-Technologie hat und deswegen klaut ja auch keiner deine Bitcoins, weil es im Prinzip nichts nutzt. Bitcoins und jede Bitcoin-Transaktion ist vollkommen anonym. Jede Transaktion ist zwar transparent, aber ist kryptografisch verschlüsselt und muss halt von diesem gesamten Bitcoin-Mining-Network verifiziert werden. Da gibt es zwei verschiedene Schlüssel, die jede Transaktion kryptografisch verschlüsseln. Das ist alles recht kompliziert, aber für uns als Nutzer ist im Grunde nur wichtig, dass digitale Währungen mit das sicherste sind, was es derzeit im Zahlungssystem weltweit gibt. Und dann geht es um das Thema bitcoin Produktion. Sie alle, liebe Gäste, haben sich das Video angeschaut und haben dort ziemlich viele Informationen erhalten über das Thema Bitcoin-Produktion, das sogenannte Bitcoin-Mining. Stellen Sie sich das ein bisschen so vor, wie wenn neue Dollars von der Fed gedruckt werden. Alle sieben bis zehn Minuten entsteht derzeit ein neuer Block mit 25 Bitcoins. Alle circa vier Jahre halbiert sich die Anzahl der Bitcoins pro Block, was bedeutet, dass das Angebot an neuen Bitcoins permanent sinkt. Wenn nun aber die Nachfrage permanent steigt, was wir derzeit erleben, dann hat das einen permanenten Wertanstieg Folge. Bei einem Preis von 400 US-Dollar pro Bitcoin ist also ein solcher Block mit 25 Bitcoins exakt 10.000 Dollar wert. Liebe Gäste, bitte notieren Sie sich einmal die folgende Internetseite. Die nennt sich www.blockchain.info und dort können Sie im oberen Bereich sehen, wann und auch wer die letzten Blocks erhalten hat. Hier sehen Sie zum Beispiel Bitclub Network, und wenn Sie oben rechts auf Mehr klicken, und dann finden Sie alle Blogs, die in den letzten Stunden gefunden wurden. Im linken unteren Feld sehen Sie sämtliche Transaktionen, die jetzt gerade in dieser Minute weltweit im Bitcoin getätigt werden. Jede einzelne weltweit stattfindende Zahlung können Sie dort nachvollziehen. Das ist sehr, sehr spannend einmal zu sehen und dabei dann auch einmal auf die Summen zu achten. Da werden Millionen und Abermillionen binnen weniger Minuten hin und her geschoben. Also ein unglaublich großes und expansives technisches Modell, was hier aufgebaut worden ist. Und hier sehen Sie dann zum Beispiel, dass unser Bitclub Network Mining Pool zum Beispiel hier am 2. Februar acht Blocks gefunden hat. Das waren an diesem Tag rund 80.000 Dollar Reingewinn durch das Schürfen dieser neuen Bitcoins. Am Tag davor waren es sechs Blocks und am Tag davor drei Blocks, also irgendwo so zwischen drei und acht Blocks pro Tag. Was aber sehr, sehr schnell mehr wird, weil der Bitclub Pool sich alleine innerhalb der letzten zwölf Monate unter den Top Ten Pools positioniert hat. Als kleiner Hinweis dazu, es gibt verschiedene Pools weltweit, an denen man sich beteiligen kann, allerdings erst ab siebenstelligen Summen, das heißt ab Millionen, und somit war, wie leider so oft, diese überaus lukrative Möglichkeit, Geld zu machen, wieder einmal nur den Reichen vorbehalten. Der BitClub-Pool ist der erste öffentlich zugängliche Pool, der die Möglichkeit bietet, sich ab kleinsten Summen zu beteiligen und somit an diesem Bitcoin-Mining beteiligt zu sein. Sprechen wir nun einmal über zwei Beispiele. Was haben Menschen wie Sie und ich also heute für Möglichkeiten, uns an dieser sehr speziellen und außergewöhnlichen digitalen Revolution zu beteiligen? Die erste Möglichkeit ist, Sie können Bitcoins kaufen und abwarten. Als erstes empfehlen wir Ihnen, sich bei www.xapo.com ein kostenloses E-Wallet, also ein Online-Konto, zu erstellen. Die Verifizierung mit Ihrem Ausweis, einem Foto von, einem Foto von sich mit Ihrer Kreditkarte und einer Stromrechnung zum Beispiel, ist binnen kürzester Zeit erledigt. Bei Zex.io ist es ähnlich einfach. Damit haben Sie ein Online-Konto eröffnet. Sie können sich natürlich auch auf mehreren dieser sogenannten Bitcoin-Exchanges ein solches E-Wallet eröffnen. Das ist dann so ein bisschen so, als wenn Sie ein Konto bei der Sparkasse, eines bei der Raiffeisenbank und ein anderes auf der Commerzbank haben. Zwischen diesen Konten können Sie nahezu gebührenfrei Ihre Bitcoins hin- und her schieben. Schauen wir jetzt aber einmal gemeinsam auf unser erstes Beispiel. Du kaufst dir Bitcoins und legst diese in dein E-Wallet, in dein Online-Konto und wartest. Das ist wie wenn du eine Aktie kaufst und schaust, was passiert. Die Prognosen, wie ihr ja in dem Video gesehen habt, sind da sehr, sehr positiv. Und selbst Fachleute mit sehr viel Hintergrundwissen wie Bill Gates, Richard Branson, die PayPal-Gründer, die Google-Gründer, eBay-Gründer und so weiter. Also Menschen, die schon bewiesen haben, dass sie in dieser Technologiewelt die richtigen Entscheidungen treffen können. Diese Menschen prognostizieren hier relativ zeitnah einen Preissprung auf bis zu 10.000 Dollar teilweise weit, weit darüber hinaus. Wir nehmen einmal für unser Beispiel eine Summe von 3600 Dollar und einen Bitcoin-Preis von 400 Dollar, dann bekommst du für deine 3600 Dollar exakt 9 Bitcoins. Sollte jetzt genau das eintreffen, was viele dieser cleveren Köpfe prognostizieren, dann würdest du aus deinen 9 Bitcoins bei einem Wert von 10.000 Dollar je Bitcoin ein Vermögen von 90.000 Dollar machen. Ich denke, jeder Einzelne hier auf der Leitung, dem das gelingt, wird dann dankbar sein, dass er sich diese 30 Minuten Zeit genommen hat, sich diese Präsentation anzuschauen und wird sagen, hey, da habe ich eine tolle Information bekommen und habe dann das Richtige getan, mir ein paar Bitcoins gekauft, einfach zur Absicherung, Geld, was ich vielleicht irgendwo in einer Lebensversicherung oder auf dem Sparbuch rumliegen hatte und habe das Richtige damit gemacht. Die zweite Möglichkeit ist, den Bitcoin zu vervielfachen, sprich lass deine Bitcoins für dich arbeiten. Wie funktioniert das? Du beteiligst dich mit deinen neuen Bitcoins am Bitclub Mining Pool. Für deine Bitcoins bekommst du nun Anteile an hocheffizienter Computertechnologie, die sich dann am weltweiten Mining beteiligen. Und hiermit werden neue Bitcoin-Blocks geschürft, sowie erhebliche Transaktionsgebühren verdient. Außerdem wird die Computertechnologie auch für andere digitale Währungen zur Verfügung gestellt und auch damit werden noch zusätzliche Bitcoins verdient. Jeden Tag verdienst du nun entsprechend deiner Anteile an diesem Mining Pool weitere Bitcoins. Lasst uns einen kurzen Blick nach Island werfen. Dort in Reykjavik befinden sich Großteile unserer Mining-Produktionsstätten. Viel Spaß bei diesem kurzen Video! Sie gesehen haben, ist dort noch einiges an Platz. Den benötigen wir dort aber auch, denn jeden Tag beteiligen sich mehr Menschen an dieser lukrativen Möglichkeit. Je mehr Geld der Pool hat, desto größer wird die Computerkapazität und je größer die Kapazität wird, desto mehr Blocks werden wir schürfen. Der aktuelle Tagesgewinn, der unter unseren Anteilseignern verteilt wird, liegt bei rund 80 bis 120.000 US-Dollar. Prognostiziert werden aber für 2016 gerne mal zwischen 20 und 35 Millionen Dollar, die dann in Bitcoins an die pool ausgezahlt werden. Und so wird realistisch erwartet, dass du im Laufe von 600 Tagen und darüber hinaus, das erkläre ich gleich noch detailliert, realistisch zwischen 25 und 60 Bitcoins durch diesen Prozess erwirtschaften kannst. Und was würde das bedeuten in unserem Beispiel 1? Nun, in unserem Beispiel 1 hast du dir ja 9 Bitcoins gekauft. Du lässt sie liegen... Der Preis geht auf 10.000, was wir alle gerne erleben möchten, dann hast du 90.000 US-Dollar an Wert erwirtschaftet. Im Beispiel 2 lässt du deine neuen Bitcoins arbeiten und wir haben eine Vervielfachung. Und jetzt legen wir einmal zugrunde, es würden durch das Mining 50 Bitcoins daraus entstehen, mal 10.000 US-Dollar. Dann reden wir von einem Vermögen von 500.000 US-Dollar, die aus einem Investment von 3.600 Dollar entstanden sind. Ich weiß, das sind alles nur Zahlenspiele. Aber mal Hand aufs Herz, wenn wir vielleicht nur 30 Bitcoin erwirtschaften würden und der Preis würde nur auf 2.000 Dollar steigen, was mehr als realistisch ist in dieser Zeit, dann reden wir trotzdem über 60.000 US-Dollar Vermögen, was aufgebaut worden ist. Und das bei einem Investment von gerade mal 3.600 Dollar. Egal wie du es rechnest, die Prognosen sind exorbitant. Jetzt möchte ich aber von etwas sprechen, wo die meisten, die dir etwas vorstellen, immer nur ungern drüber reden. Nämlich es könnte ja auch mal in die andere Richtung laufen. Es ist zwar nur ein einziges Mal passiert in der Historie des Bitcoin, dass der Bitcoin innerhalb eines Jahres rund 50% an Wert verloren hat, dafür hat er aber auch schon über 2000% Gewinn in einem Jahr gemacht. Aber lasst uns trotzdem auch diese Möglichkeit, der reinen Fairness halber, einmal beleuchten. Du kaufst also deine Bitcoins bei 400 Dollar und jetzt zum Zeitpunkt, wo du sie verkaufen möchtest, ist der Wert auf 200 US-Dollar pro Bitcoin gesunken. Was wäre dann passiert? In dem Beispiel 1 hast du dein investiertes Geld halbiert, du hast 50% verloren und ich denke, jeder, der sich diese Präsentation anschaut, würde sich sagen, mein lieber Mann, hätte ich mir dieses Investment besser gespart. Selbst in diesem kaum vorstellbaren Szenario, meine Damen und Herren, würden sich in dem Falle eines Investments beim BitClub Network, wo ich aus meinen neuen Bitcoins 50 Bitcoins gemacht habe, dein Investment mit einem Plus von 280% fast noch verdreifachen. Die Frage ist da, glaube ich, relativ überflüssig. Was würden Sie favorisieren? Die lebenslange Mitgliedschaft im BitClub-Network kostet einmalig 99 Dollar. Du hast hier die Möglichkeit, dich an drei verschiedenen Pools zu beteiligen. Die Empfehlung, die wir geben, ist natürlich aus jedem Pool mindestens einen Anteil zu haben. Wir haben zusätzlich sogar noch eine eigene digitale Währung, den sogenannten ClubCoin. Für jeden US-Dollar, den du im BitClub investierst, gibt es sogar noch Anteile an diesem Clubcoins geschenkt, was einen weiteren Gegenwert besitzt. Das Prinzip hier ist wie folgt. Pool 1 kostet ein An Pool 1 kostet einen Anteil 500 Dollar und die Laufzeit ist 600 Tage. Jeden Tag bekommst du Ausschüttungen in Bitcoins. 50% von diesen Auszahlungen werden benutzt, um weitere Anteile in diesem Pool zu kaufen. In Pool 2 werden 60% ausgeschüttet und 40% von der täglichen Ausschüttung werden reinvestiert. Beim Pool 3 70 bis 30. Was bedeutet das? Nach 600 Tagen ist dein erster Anteil, den du dir heute gekauft hast, ausgelaufen, weil neue Computertechnologie gekauft werden muss, um einfach noch effizienter Bitcoins erstellen zu können. Nichtsdestotrotz hast du ja im Laufe dieser 600 Tage weitere Anteile an den Pools erwirtschaftet, sodass du auch nach den 600 Tagen weiterhin an den Bitcoin-Auszahlungen beteiligt bist. Das heißt, solange das Bitcoin-Mining lukrativ ist, genauso lange werden wir daran beteiligt. Und das kann unter Umständen 10, 15, 20, 25 Jahre oder länger sein. Bis hierhin, liebe Gäste, bringen Sie niemanden ins Geschäft. Das ist eine reine Information für Sie, wo ich Ihnen empfehle, einen Teil Ihres Geldes in Sicherheit zu bringen, indem Sie in Bitcoins investieren. Sie werden sehen, wie einfach es ist, Bitcoin-Transaktionen durchzuführen, Geld über die ganze Welt zu schicken, sich Dinge zu kaufen, Reisen zu buchen und vieles mehr. Sie sparen sich Unmengen an Transaktionsgebühren und sind damit wirklich total unabhängig. Bitcoin ist nun mal die Zukunft des Geldes. Meine Empfehlung lautet natürlich an dieser Stelle, lassen Sie Ihre Bitcoins arbeiten und multiplizieren Sie Ihre Bitcoins, indem Sie sich Anteile an den Bitclub-Pools sichern. Wie gesagt, bis dahin haben Sie mit noch niemandem darüber gesprochen, was Sie ja auch nicht müssen. Wenn Sie mit niemandem sprechen und dieses Modell rein für sich persönlich nutzen, dann haben Sie ein cleveres Investment für sich getätigt und sind auf der ziemlich sicheren Seite. Selbst wenn kein neuer Partner oder Investor in unser BitClub-Network einsteigen würde, würden trotzdem diejenigen, die bis dahin investiert haben, jeden Tag weiterhin an den Erfolgen des Pools partizipieren. Da wir aber die Erfahrung gemacht haben, dass unsere Clubmitglieder nach wenigen Tagen bereits so begeistert sind, dass sie anfangen, der Familie, Freunden und Bekannten davon zu berichten, wurde neben der reinen Investmentmöglichkeit noch ein wirklich herausragendes Provisionsmodell zur Weiterempfehlung entwickelt. Keine Werbung, nichts auf dieser Welt ist stärker als die persönliche Empfehlung einer Person, die bereits begeistertes BitClub-Mitglied ist. Dieses Modell ist weltweit einzigartig, da es nicht ausschließlich davon lebt, neue Leute an Bord zu holen. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Je mehr Mitglieder wir sind, desto größer wird unser Pool. Je größer und leistungsfähiger unsere Computeranlagen, desto mehr Bitcoin-Blocks werden wir erhalten. Keine Frage, wir wollen natürlich wachsen. Aber im Gegensatz zu anderen Unternehmen wird hier Geld von außen in die Organisation hereingeholt und nicht nur das Geld der Mitglieder innerhalb des Systems verteilt. Das alleine ist eine wahre Revolution. Jeden Tag erarbeiten unsere Hochleistungskomputer neue Bitcoins, die wir täglich an unsere Investoren ausschütten. Denjenigen unter Ihnen, die sich zusätzlich auch noch für lukrative Geschäftsideen interessieren, darf ich jetzt bereits einige schlaflose Nächte prognostizieren. Denn dieses einzigartige Vergütungssystem hat es wirklich in sich. Ich möchte kurz auf die Details zu sprechen kommen, möchte Ihnen an dieser Stelle aber schon einmal sagen, dass wir hier Damen und Herren haben, die innerhalb weniger Wochen auf einige hundert Dollar in Bitcoin pro Tag kommen. Wir haben Partner, die nach fünf, sechs, sieben Monaten hohe fünfstellige Monatseinkommen erzielen und ich rede nicht von zehn zwanzigtausend Dollar, ich rede von fünfzig, sechzig und siebzigtausend Dollar im Monat. Warum? Nun, jeder der tagtäglich sieht, wie sich sein Investment entwickelt, jeder, der sich tagtäglich seine verdienten Bitcoins auszahlen lässt, fängt früher oder später an, seiner Familie, seinen Freunden und Bekannten davon zu berichten. Und daraus entsteht dann, durch diese Weiterempfehlungskette, ein sehr, sehr lukratives Modell, was mit fünf Einkommensarten zu Buche schlägt, sprich, was dir die Möglichkeit gibt, fünf verschiedene Bonuszahlungen zu verdienen. Das erste ist der Cycle-Bonus. Dieser Cycle ist ein Abrechnungszyklus, der bis zu zehnmal pro Tag verdient werden kann. Ein Matching-Bonus über acht Generationen. Zusätzlich zwei verschiedene Level-Up-Boni und der Generationsbonus. Bitte erwartet jetzt nicht, dass ihr das Karrieresystem in den nächsten Minuten komplett versteht. Mir ist an dieser Stelle lediglich wichtig, dass ihr erkennt, welch fantastische Möglichkeiten dieser Club bietet. Tägliche Auszahlung in einem binären System, weltweit und unendlich tief. Was bedeutet das? Erst muss ich euch erklären, dass ein Poolanteil für das Abrechnungssystem mit Credits bewertet wird. Sprich, ein Poolanteil von 500 Dollar sind 3 Credits. Ein Anteil im Pool 2 sind 6 Credits. Ein Anteil in Pool 3 sind 12 Credits und der komplette Gründerpool, sprich ein Anteil von jedem dieser drei Pools, sind exakt 21 Credits. Und jetzt möchte ich kurz den Aufbau dieses Systems erklären. Oben links seht ihr, wie sich eine solche Empfehlungsstruktur aufbaut. Das heißt, dir gehört die oberste Position und du hast ein linkes Team und du hast ein rechtes Team. Du hast auch nur die Möglichkeit, zwei weitere Konten unter dir anzulegen, nämlich einen im linken Bein und einen im rechten Bein. Für diejenigen, die jetzt schon Profis sind in dieser Vertriebsform, sei kurz gesagt, es ist dir erlaubt, mehrere eigene Positionen, sprich Accounts, selber zu betreiben. Lasst uns also über dein Team sprechen. Das hier oben bist du und du hast ein linkes Team und ein rechtes Team. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, du hast jetzt im linken Team jemanden, der Poolanteile im Wert von 2500 Dollar kauft. Das sind genau 15 Credits. Das gleiche passiert auf der rechten Seite. Auch hier steigt jemand aufgrund deiner Empfehlung ein und bringt somit auch 15 Credits in dein rechtes Team. In diesem Moment wird für dich ein Abrechnungszyklus abgerechnet und du erhältst 200 Dollar. Jetzt geht diese Person links hin und bringt die erste Person ins Geschäft. Und jetzt geht die Person rechts hin und gewinnt den ersten Partner und jeder wieder mit 15 Credits. Heißt für dich wieder, linke Seite 15 Credits, rechte Seite 15 Credits. Zack, Auszahlung 200 Dollar. Jetzt beginnen deine ersten beiden Partner und sagen sich, ich möchte auch Geld verdienen, bringen ins rechte Bein den ersten oder die Person auf der rechten Seite ins linke Bein den ersten. Das heißt für dich, du hast wieder 15 Credits links, 15 Credits rechts, wieder hast du 200 Dollar verdient. Was ist denn noch passiert? Die erste grüne Person im linken Bein hat jetzt nämlich auch in seinem linken Team 15 Credits. Der blaue und in seinem rechten Team rot ebenfalls 15 Credits. Was heißt das? Dieser Account hat jetzt gerade auch 200$ Dollar verdient, das gleiche rechts. Dieser Account rechts hat jetzt auch 15 Credits links, 15 Credits rechts heißt 200$ Dollar verdient. Und jetzt entwickelt sich dein Team weiter und jetzt geht unten links die Person hin und baut seine linke und rechte Seite auf. Bedeutet für dich 30 weitere Credits links. Bedeutet für die Person in blau, zack, 200$ Dollar verdient. Jetzt fängt die Person unten rechts an und macht genau das gleiche, bringt zwei Leute ins Geschäft, hat damit 200 Dollar verdient und dir 30 Credits in dein rechtes Bein gebracht. Was bedeutet das? Zwei Auszahlungen a 200 Dollar. Das heißt, jedes Mal, wenn 15 Credits in deinem linken wie in deinem rechten Bein entstehen, gibt es einen Abrechnungszyklus und es gibt diese 200 Dollar. Und das, wie gesagt, bis zu 10 Mal am Tag und das pro Konto. Zusätzlich gibt es den Matching-Bonus. Was heißt das? Jedes Mal, wenn ein Mitglied deines Teams cyclet, sprich die 200 Dollar verdient, wird dieser Bonus bis in die achte Generation nach oben ausgezahlt. Das heißt, jeder Cycle, jede 200 Dollar Abrechnung bringt zusätzlich nochmal 80 Dollar zur Auszahlung für die nächsten acht Generationen darüber. Heißt, du hast eine Person zum Bitclub empfohlen, dieser verdient gerade 200 Dollar, weil er gecycelt hat, dafür bekommst du 10 Dollar Matching Bonus ausgezahlt. Quasi als Dankeschön, dass du diese Person empfohlen hast. Cyclet diese Person beispielsweise sechsmal am Tag, dann bekommst du sechsmal zehn Dollar ausgezahlt. Hat dieser Partner aber zum Beispiel in seiner ersten Linie, also in deiner zweiten Linie, vielleicht fünf Leute, die jeweils fünfmal cyclen, dann bekommt er auf diese 25 Cycles jeweils 10 Dollar, also 250 Dollar. Du aber auch. Und so geht das bis in das achte Level. Dies ist nicht zeitlich limitiert, das heißt, egal wie lange die Leute brauchen, bis sie diesen Abrechnungszyklus erreichen, du bist immer daran beteiligt. Kein Maximum in der Auszahlung und keine weitere benötigte Qualifikation. Wie gesagt, das Ganze klingt am Anfang ein wenig kompliziert, ist aber dann, wenn man es jeden Tag in seinem Backoffice beobachten kann, extrem motivierend. Das waren jetzt nur die ersten beiden Bonuszahlungen, das heißt der Cycle-Bonus bis zu zehnmal am Tag und der Matching-Bonus. Jetzt gibt es aber noch den Level-Up-Bonus. Das heißt, jeder Einstieg in dein Team wird mit fünf bis acht Prozent auf die Neueinsteiger verprovisioniert. Die Krönung ist aber der Level-Up-Bonus 10 bis 18 Prozent auf die automatischen Nachkäufe in weitere Anteile der Pools. Ich habe es eben bereits angesprochen. Jeden Tag. Es gibt hier keinen Samstag und Sonntag, denn unsere Computer arbeiten 30 Tage im Monat, wird ausgezahlt und täglich auch reinvestiert in weitere Anteile an den Pools. Auf dieses Reinvestment werden dir jeden Tag aus deiner gesamten Organisation kleine Prozente nach oben ausgezahlt. Das sind kleine Summen, die sich aber zu unfassbaren Auszahlungen summieren. Es gibt eine Person, die jetzt seit 15 Monaten dieses Geschäft aufbaut und die hat in seinem Backoffice in einem einzigen Konto über 455.000 Abrechnungen drinstehen. Diese Person hat rund 2800 Bitcoins verdient, was aktuell rund, was soll ich sagen, 1,2 Millionen Dollar wert sind. Aber das interessiert ihn weniger, weil er sieht den Wert des Bitcoin auch auf 10.000 Dollar steigen. und Dann wären es rund 28 Millionen gewesen, die er in diesen ersten 15 Monaten verdient hat. Also dieses Modell ist außergewöhnlich attraktiv, wenn du verstehst, wie du damit arbeitest. Wir im Centurion Club helfen unseren Partnern, denn auch wir können nur erfolgreich sein, wenn wir euch helfen, erfolgreich zu werden. Im Moment ist es noch ein wenig Missionarsarbeit. Viele Menschen würden gerne wissen, was Bitcoin ist und wie sie daran mitverdienen können. Durch unsere tägliche Arbeit erhöhen wir zudem die Nachfrage im Bitcoin, was wiederum langfristig den Preis des Bitcoins steigen lassen wird. Bitcoin Mining ist für diejenigen, die sich daran beteiligen, eine wahre Goldgrube. Und wir helfen unseren Clubmitgliedern, mit der Bitcoin-Multiplikation Geld zu verdienen und Sicherheit und Vermögen aufzubauen. Das ist das erste und wichtigste Grundprinzip, was wir uns zur Aufgabe gemacht haben. Der nächste Schritt ist es dann, diese Idee weiterzutragen. Die vier Schritte zu deinem Erfolg sind, als erstes registrierst du dich vollkommen kostenlos über den Link, den du hier unten unter diesem Video findest. Das kannst du mit deinem Namen tun oder aber auch komplett anonym. Da wir vom Bitclub ausschließlich Zahlungen in Bitcoin akzeptieren und wiederum die Provisionen ausschließlich in Bitcoin auszahlen, ist es uns vollkommen egal, welche Person hinter einem Account steckt. Deshalb ist es jeder Person auch erlaubt, beliebig viele eigene Positionen zu eröffnen. Hast du noch weitere Fragen, kannst du auch einen Rückruf anfordern und in einem persönlichen Telefonat alle noch offenen Fragen mit der Person, die dich hier auf diese Präsentation geholt hat, klären. Der zweite Schritt ist, du eröffnest dein kostenloses E-Wallet bei Xapo. Verifizierst dein Konto und zahlst Geld auf dein sapo konto Da im Bitcoin erfahrungsgemäß ziemlich große Preisschwankungen stattfinden, empfehlen wir ein wenig mehr Geld auf dein sapo account zu übertragen. Also wenn du mit dem Gründerpool starten möchtest, benötigst du 99 Dollar für die Mitgliedschaft und 3500 Dollar für die Polo-Anteile, also insgesamt 3600 Dollar. Dann empfehle ich am besten 3800 oder gar 4000 Dollar zu überweisen. Für dieses Geld bekommst du dann automatisch bei Geldeingang auf Xapo Bitcoins gutgeschrieben. Hier unten auf der Website habt ihr die Möglichkeit, euch ein PDF-Dokument herunterzuladen, wo die einzelnen Schritte zur Eröffnung eines Xapo-Accounts genau erörtert sind. In diesem PDF ist auch genau erklärt, wie du nun mit deinen Bitcoins deine Mitgliedschaft im Bitclub aktivierst und deine eigenen pool erwirbst. Das ist dann der dritte Schritt. Damit auch wirklich jeder Partner unseres Centurion-Clubs sofort professionell seinen Freunden, Bekannten oder auch fremden Menschen diese Idee vorstellen kann, haben wir exklusiv für unsere Partner dieses Online-Recruiting-System erstellt. Die Erfahrung zeigt uns, ein System schlägt jedes Talent. In Deutsch und in Englisch können Sie ab dem ersten Tag Ihre Interessenten hochprofessionell informieren. Sie haben Ihr eigenes personalisiertes E-Mail-Follow-Up-System mit einem hervorragenden Backoffice, ein Newsletter-Service mit ganz, ganz vielen Schulungsdetails im Backoffice hinterlegt. Ich wiederhole mich da noch einmal. Nur unsere Centurion-Partner dürfen dieses System 100% kostenfrei für sich nutzen. Direkt nachdem ihr euch im BitClub registriert habt und euren Account aktiviert habt, geht ihr bitte auf www.centurion-club.com und schaltet dort euer eigenes Online-System scharf. Selbst Online-Marketer haben hier unglaubliche Möglichkeiten, da der BitClub Menschen auf der ganzen Welt den Einstieg erlaubt. Zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir unser eigenes Centurion-Club-Training jeden Mittwoch live und online anbieten. Um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist Start. Um 19.50 Uhr geht es los mit Moderation, Chat und Musik. Auf diesen Trainings erfahrt ihr Details zum Karriereplan, wie man mit mehreren Positionen seine Einnahmen bei gleichen Umsätzen verdoppeln kann wie man erfolgreich mit dem Online-System arbeitet und vieles mehr. Viele dieser Trainings zeichnen wir auch auf, legen sie dann im Backoffice ab, im Centurion-Club. Und der Link für dieses wöchentliche Training, wie gesagt, jeden Mittwoch, ist www.centurion-club.com. webinar Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es gewesen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Information und es ist mir ein wenig gelungen, euch für diese neue Möglichkeit in einer neuen Zeit zu begeistern. Zur Not einfach noch einmal durch diese Präsentation gehen. Es ist hier wie überall, Übung macht den Meister. Herzlich willkommen im Centurion Club. Ich wünsche Ihnen eine schlaflose Nacht und wünsche Ihnen viel, viel Erfolg.